Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk zum Thema Demokratie als Dystopie, wie politische Bildung dem entgegenwirken kann. Mein Name ist Bianca Friesenbichler, ich arbeite bei Conedo und bin die zuständige Redakteurin für das Online-Fachjournal Magazin Erwachsenenbildung.at. Ich darf Sie heute durch den Nachmittag begleiten und mit dabei ist auch meine Kollegin, die Sie schon gehört haben, jetzt im Vorfeld, Karin Kulmer vom Bereich Digitale Professionalisierung bei Conedo. Sie wird sich heute um den Technik-Support kümmern. Das heißt, sollten Sie technische Probleme haben, können Sie auch gern äh, in den Chat schreiben oder Karin eine Nachricht zukommen lassen und sie wird sich dann darum kümmern, sie da durchzulotsen. Gut, ähm, Karin hat schon darauf hingewiesen, dass dieser web äh, aufgezeichnet wird. Also Sie stimmen mit Ihrer Teilnahme dieser Aufzeichnung zu. Und für alle, die live mit dabei sind und auch bis zum Schluss bleiben, gibt es die Möglichkeit einer Teilnehmerinnenbestätigung. Wichtig dafür ist, dass Sie mit dem Namen jetzt hier sind, mit dem Sie sich auch angemeldet haben. Der Web -Talk wird gefördert vom österreichischen Bildungsministerium. Gut, jetzt äh, zum inhaltlichen. Ähm, warum wir heute hier sind: Im Juni dieses Jahres, im Juni 2022 erschien unter dem Titel Corona, Demokratie und politische Bildung Ansatzpunkte, Deutungen, Zugänge die Ausgabe 46 des Magazins Erwachsenenbildung.at. Sie setzte sich mit der Rolle der politischen Erwachsenenbildung im Kontext von Demokratie und Krise auseinander. Und ähm, wir veranstalten heute diesen Web Talk, um einzelne Inhalte aus der Ausgabe noch äh, weiter zu weiter zu vertiefen und, und noch näher zu diskutieren und haben dazu drei Personen äh, im Kontext der Magazinausgabe eingeladen, nämlich die beiden HerausgeberInnen äh, Stefan Vater und Sonja Luxig äh, sowie ähm, die Autorin des zum Webtalk gleichnamigen Artikels Daniela Ingrober. Stefan Vater wird äh, den Webtalk moderieren und damit darf ich auch schon das Wort äh, an dich Stefan übergeben. Bitte. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich darf noch ganz herzlich begrüßen. Es einer der äh, Mit-, mit oder Herausgeber, mit der Nummer 46 des Magazins Erwachsenenbildung. Ich sage es her. Es gibt also das Magazin gibt es online, äh, aber auch als Druckversion. Ich brauche jetzt inhaltlicher gar nicht mehr sehr viel sagen. Das hat die Bianca schon erledigt. Die darf äh, sozusagen in, der folgenden, in den folgenden eineinhalb Stunden die Diskussion moderieren. Ich vielleicht ein eine kurze Vorschau, wir haben, wie haben wir die Bianca schon erwähnt, hat einen Input äh, von Daniela Ingrober, die eben auch in der äh, Nummer einen Beitrag schrieb zum Thema Demokratie ist Dystopie, aber auch sozusagen das Gesellschaft insgesamt. Ähm, den Schein des Fortschritts mehr oder weniger verloren hat, dass Probleme und also zum Unzufriedenheit anzutreffen sind, wo man hinschaut. Sei es das gesellschaftliche Auseinanderdriften, sei es jetzt aktuell der Krieg in der Ukraine oder eben auch die, ähm, die Freiheit der Bürgerinnen einschränkenden Maßnahmen unter Corona. Wie gesagt, die Daniela, wird mit einem Input unsere Diskussion anregen und starten von ungefähr 15 Minuten. Äh, Daniela Ingrube arbeitet als Demokratie- und Kriegsforscherin an der Universität für Weiterbildung in Krems ähm, mit Schwerpunkten Konflikttransformation, Demokratieverständnis, politische Bildung, ähm, Zukunft der Demokratie. Nach diesem Input äh, wird Sonja Luxig von der österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Trainerin, ähm, arbeitet auch in der Projektberatung, leitet Workshops und war Mitherausgeberin ähm, der Nummer 46 des Magazins. Mit einer kurzen Respondenz, also sozusagen ersten Anmerkungen zum Input von Daniela Ingruber, die Diskussion beginnen. Und dann ähm, haben wir Zeit, uns über Thematiken auseinanderzusetzen, Fragen zu beantworten. Und ich freue mich schon sehr auf die Diskussion und bin gespannt, ob sie auch so leidenschaftlich und emotional oder also so zum intensiv wird wie manche Diskussionen äh, zu diesem Thema. Das werden wir sehen. Aber insofern ähm, können wir beginnen und ich würde dir das Wort geben, Daniela, für deine ähm, einleitenden Anmerkungen. Vielen Dank. Danke, Stefan. Ja, auch von mir einen schönen guten Nachmittag. Freue mich, dass Sie hier sind und ich bin vor allem auch wirklich sehr gespannt auf die äh, Diskussion, weil ich glaube einfach, dass man zu diesen Themen äh, so gut diskutieren kann und es auch diese Notwendigkeit gibt. Ich würde Sie jetzt trotzdem bitten, 15 Minuten Geduld zu haben und mich dieses Input geben zu lassen, indem ich keine Lösungen anbieten kann, sondern zunächst einmal einfach eine Analyse mache, die Ihnen wahrscheinlich großteils auch sehr bekannt vorkommt, aber nur so, dass wir einen Input haben, mit dem wir anfangen können. Ich habe auch einige dieser Fragen, die im Vorfeld von Ihnen als Teilnehmer und Teilnehmerinnen gestellt worden sind mir schon angeschaut und ja, finde sie alle nicht nur wichtig, sondern auch spannend und bin neugierig, wie wir gemeinsam vielleicht zu Lösungen und zu Möglichkeiten finden können. Ich arbeite unter anderem auch im Filmbereich und deshalb haben Filme für mich immer so eine besondere Bedeutung und deshalb möchte ich beginnen mit dem, wie Filme anfangen. Ich weiß nicht, ist es Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Filme... Oder das Hollywood-Krieg und solche Krisen wie die Pandemie und so meistens als Actionfilm darstellt. Da gibt es dann Helden, zum Glück in letzter Zeit auch Heldinnen, aber am Ende fallen sich alle in die Arme und egal wie viel oder wie wenig es Überlebende gibt, alles scheint wieder gut und versöhnt zu sein. Und das ist aber ganz, ganz selten das Schlussbild, sondern das Schlussbild ist dann immer oder fast immer, wenn es aus Hollywood kommt, eine US-amerikanische Fahne, die irgendwo einsam im Wind weht und die uns so das Gefühl gibt, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und wegen dieses Schlussbilds habe ich jetzt auch über Film gesprochen, denn da steckt natürlich nicht nur Nationalismus und Stolz, selbstverständlich auch Propaganda dahinter, sondern es geht immer auch um so ein Traumkonzept von Demokratie. Und in Filmen wird Demokratie ja meistens, nur so gestreift wird als gegeben wahrgenommen, aber ist so ein Stichwort, wo eigentlich nicht näher beschrieben ist, was die ideale Demokratie wäre. Und ich habe festgestellt, dass gerade während der Pandemie dieses Bild, wo man sich nicht mehr so recht vorstellen kann, was das Miteinander bedeutet und was, das, was Demokratie als Konzept bedeutet, dass das immer verschwommener wird und immer mehr sich dem, was man im Film sieht bzw. nicht sieht zur Demokratie, Andeutet. Gleichzeitig hat man natürlich gesehen und leider auch in Europa, dass das mit der Demokratie in den letzten Jahren alles gar nicht so einfach war, weil die Demokratie mag es nicht besonders, wenn man sie ständig in diesem Krisenmodus hält, beziehungsweise eher unterstellt, es gäbe diesen Krisenmodus. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon vor vielen Jahren mal einen Artikel darüber geschrieben habe, dass wir nicht immer die Demokratie so krank reden sollen. Und es, seitdem ist es eigentlich eher schlimmer geworden. Also diese ursprünglich einmal akademische Diskussion zur Demokratie, was alles fehlt, was man alles anders machen müsste, äh, ist eigentlich auch über die äh, Ausbreitung dieses Themas in den Medien immer mehr zu so einem Jammerthema geworden. Und ich glaube, dass das weder uns noch der Demokratie an für sich gut tut, weil dadurch auch die politische Bildung immer schwieriger wird, weil wir dann immer von negativen Dingen ausgehen und Politik oder Demokratie und meistens werden die beiden Begriffe dann einfach als äh, identisch wahrgenommen, obwohl es zwei unterschiedliche Dinge sind. Das wird immer, immer negativer und mit diesem Zweifel an der Demokratie öffnet man ja gleichzeitig auch die Tür für neue Formen der Demokratie, die vielleicht gar nicht mehr demokratisch sind. Ich sage jetzt einfach einmal das Stichwort Viktor Orban mit seiner illiberalen Demokratie, wie er sie sagt, Selber nennt. Ich denke, da muss ich nicht mehr dazu sagen. Ähm, ich selber muss gestehen, dass ich mir vor zwei Jahren, wahrscheinlich noch nicht einmal vor einem Jahr, äh, vorstellen hätte können, dass im Nachbarland Italien äh, plötzlich eine faschistische Regierung wieder an der Macht sei. Das heißt, es passiert tatsächlich etwas mit der Demokratie, die einfach ganz viel an, an Wert äh, verloren zu haben scheint und irgendwie kommen wir vor, je mehr ich Interviews führe und ich arbeite ja am Austrian Democracy Lab, also eben an der an der Donau-Uni, wie der Stefan Vater schon gesagt hat. Und in diesem Lab machen wir sehr viele Umfragen, aber auch ähm, ich persönlich mache weniger die Umfragen, sondern mehr so Gespräche mit Bürgern und Bürgerinnen. Und mir fällt einfach immer wieder auf, dass von Demokratie jetzt so ein Bild entsteht, wie bei einer Jukebox. Also man wünscht sich etwas und die Demokratie hat das dann zu spielen. Und bei einer Jukebox müsste man eigentlich Geld reinwerfen. Bei der Demokratie müsste man Arbeit und ein, eine Solidarität und ein Miteinander reinwerfen. Und ob man das überhaupt noch will, diese Frage stellen sich eigentlich immer mehr Menschen. Also die Parteien, wissen wir alle, steigen besonders schlecht aus noch schlechter als die Politiker und Politikerinnen, die ja auch ein grauenhaftes Image inzwischen haben. Ich kann da jetzt die Journalistinnen und äh, die Wissenschaftlerinnen gar nicht ausnehmen. Wir haben alle zusammen ein schlechtes Image und deshalb geht uns auch eine gewisse Glaubwürdigkeit verloren bzw. wollen uns viele einfach nicht mehr glauben, nicht mehr, nicht mehr folgen. Spannend ist es da ähm, insbesondere bei der Jugend, wo man sieht, dass Jugend von Parteien schon überhaupt gar nichts mehr wissen wollen, aber deshalb nicht unbedingt unpolitisch werden, sondern einfach sich einmal hier hinwenden und einmal dort. Das ist manchmal persönliches Interesse, dann das, was Freunde tun, oft aber auch das, was das Gewissen zulässt. Man sieht das gerade beim Klimawandel auch oder auch, wo ein Hype hingeht. Ja. Äh, deshalb glaube ich auch, dass ähm, dass manchmal so wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Demokratie das einzige System überhaupt ist, wo man die Freiheit hat, das System selbst zu kritisieren. Und dieses, dass man kritisieren darf, ist ganz wunderbar. Nur merkt man spätestens seit der Pandemie immer wieder, dass Menschen das demokratiepolitische Werkzeug fehlt, um sich selbst richtig zu informieren, um sich selbst auch zu äußern, ohne dass es gleich wehleidig wirkt auf, auf andere und ohne sich in, in der oder aus der Gesellschaft zu äh, verabschieden. Immer wenn es so Krisen gibt, kommt auch wieder so dieses Gefühl auf, dass die Demokratie eigentlich so eine Sehnsucht zeigt, also ein Sehnsuchtsbegriff könnte man fast sagen. Und es ist ja die einzige Staatsform, in die so viele Erwartungen gesetzt werden, dass sie eigentlich gar nicht umsetzbar ist. Das heißt, genau der Umstand, dass die Erwartungen so hoch sind in das System, macht die Demokratie verletzlich, weil es natürlich immer enttäuschte Bürger und Bürgerinnen geben wird, wenn sich jeder alles wünschen kann und nicht alles natürlich erfüllt werden kann. Kritik ist in der Demokratie total wichtig und ich möchte das auch wirklich betonen. Und ich hoffe, das ist dann auch in der in der politischen Bildung immer klar, dass dass wir... Menschen darin ermut, oder dazu auch ermuntern, ihre Kritik zu äußern, weil das ganz wichtig ist. Dann nur dann kann Demokratie auch mit der Gesellschaft mitwachsen. Gleichzeitig kann so eine intensive Kritik, wie wir sie in den letzten Jahren spüren, durchaus die Biegsamkeit von der Demokratie bis hin zum Brechen ähm, ausüben. Und das ist natürlich äh, schlimm. Also, ich denke jetzt nur an den Angriff auf das US-Kapitol. Das ist etwas, was nicht nur ein, ein Tagesergebnis oder Erlebnis war, sondern das ist etwas, was noch weiter wirkt. Und man merkt das auch bei uns. Es hat sich so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den demokratischen Institutionen eingebürgert und die kommt aber auch von den Politikern und Politikerinnen. Das muss man sich natürlich auch in Erinnerung rufen, dass es nicht immer die Gesellschaft ist, die aussteigt, sondern dass es zum Teil auch, das hat man in der Pandemie sehr schön gesehen, dass auch die Politiker und Politikerinnen aussteigen. Also man hat auch ein bisschen so von dieser Plexiglas-Mentalität während der Pandemie gesprochen, wo sich Regionalpolitikerinnen einfach völlig verabschiedet haben von ihrer Bevölkerung. Eine Dystopie, von der ich so äh, so eindringlich rede immer wieder, das ist ja, wenn man es auf Deutsch übersetzt, nichts anderes als der schlechte Ort, der Ort, an dem man eigentlich nicht sein möchte, also das Gegenteil von der Utopie, der Ort, wo man hin möchte. Und die eigentliche Dystopie, denke ich, ist immer dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft und da stecken natürlich, und das wissen Sie, weil es in den letzten Jahren sehr viel auch diskutiert worden ist, dieser Umgang mit politischen Werten. Und ich würde da noch den Sicherheitswahn dazugeben, weil unter dem Stichwort der, der Sicherheit im Moment auch von Seiten der Politik Dinge möglich sind, die äh, uns in der politischen Bildung auf jeden Fall auch Probleme machen. Man denke jetzt nur, Angriffe oder eigentlich, sagen wir mal, die Idee, die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja Verfassungsrang hat, wenn wir anfangen, an der zu zweifeln und die komplett zu verändern, dann nehmen wir eine Säule auch von der Demokratie weg. Das heißt, unter dem Stichwort Menschen in Sicherheit zu halten, die Österreicherinnen und Österreicher vor irgendwem, der böse ist, zu schützen, hat natürlich auch ähm, immer eine andere Geschichte im Hintergrund. Es wurde eine der Fragen, die gekommen ist, da werden wir sicher auch später noch äh, drüber sprechen, ist diese Diskussion über Abtreibungen. Warum kommt dieses Thema jetzt eigentlich immer häufiger? Und ich denke, es ist einfach nur ein Beispiel mehr, wo man versucht, mit politischen Werten zu punkten. Und hofft damit auch, Wählerstimmen natürlich zu gewinnen und dabei aber natürlich auch immer wieder von dieser Sicherheit, nämlich die Sicherheit in dem Fall des äh, des noch nicht geborenen Lebens hat, aber auf Kosten der, die leben. Und das sieht man immer wieder in, im Moment, wenn es in illiberale Tendenzen in einem demokratischen System geht, dass es zunächst äh, Frauen und Minderheiten trifft. Ja? Äh, diese äh, das sind dann vor allem zwei Phänomene auf die ich auch noch aufmerksam möchte machen möchte die, die da auch benutzt werden von sowohl von der Politik als auch vor, ähm, wo, wo Menschen sich hineinflüchten und das ist das eine ähm, ein, sagen wir, ein Wesenszug der Menschheit, dass wir dazu neigen, auszuschließen, auch wenn wir uns noch so sehr vornehmen, etwas anderes machen zu möchten und eher einschließend wirken zu wollen. Prinzipiell ist es so, dass wir uns immer viel leichter tun, jene, die uns fremd erscheinen oder die uns unsympathisch erscheinen, ähm, als diejenigen zu sehen, die vielleicht negative Ambitionen haben, die Hintergedanken haben, die vielleicht ein Verbrechen begangen haben. Und die, die uns sympathisch sind, zum Beispiel der Lieblingspolitiker, Lieblingspolitikerin, die Lieblingsschauspielerin, denen trauen wir allen nicht zu, dass die etwas Negatives machen, den anderen aber schon. Und im Moment wird das ganz massiv genützt in dieser Einteilung, die wir haben bei den Geflüchteten. Also es gibt einerseits die Geflüchteten aus der Ukraine, die als die Guten unter Anführungszeichen hingestellt werden, die uns nahe sind, die uns kulturell nahe sind und die deshalb, weil sie uns so nahe sind, auch geografisch, können die ja nichts Negatives machen, wohingegen die anderen, die nicht so guten Geflüchteten, äh, da wird auch immer wieder dargestellt, naja, vielleicht gibt es doch einen Verdachtsmoment, vielleicht kommen die doch aus ganz anderen Gründen und nicht, weil sie müssen, sondern vielleicht einfach nur, weil sie ein besseres Leben haben wollen, als ob ein besseres Leben haben wollen, etwas Schlechtes wäre. Und das zweite Phänomen, das wir in dieser Zeit haben, wo so, Demokratie immer wieder kritisiert wird, ist der Dunning-Kruger-Effekt. Das ist ein Effekt, der mich sehr fasziniert, weil er genau das Gegenteil ist von dem, was Sokrates sagt. Wenn wir dieses alte Sokrates-Zitat nehmen von äh, Ich weiß, dass ich nichts weiß, so haben Dunning und Kruger in ihrer Studie festgestellt, dass je weniger man weiß, desto mehr neigt man dazu, zu glauben, dass man eh gut informiert ist und dass man auch weiß, wo man sich informieren kann und dass deshalb Wissenschaft oder die Menschen, die etwas Unbequemes sagen, einfach Unrecht haben müssen. Das heißt, es wird dann das Gefühl gegen das Denken ausgetauscht und das ist natürlich in der politischen Bildung auf jeden Fall etwas, wo wir daran arbeiten müssen und ähm, da kommt dann jetzt immer mein Ruf nach nicht nur politischer Bildung, sondern dazu passend auch Medienbildung, weil natürlich viel von dem in den äh, Medien verbreitet wird, also vor allem in den Social Media. Und das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass man in dieser in diesem System, dystopischen System der Demokratie den Glauben an alles verloren hat, dann ist die Dystopie wohl der Ort ohne Hoffnung und das Vertrauen in die Politik ist auch so verloren gegangen. Das heißt, da entsteht dann diese Passivität, die wir zum Teil in den Umfragen im Moment sehen. Niemand will mehr, also unter Anführungszeichen, niemand will mehr selber in die Politik gehen. Man hält sich auch selber für zu klein, um etwas ändern zu können und leidet an diesem ununterbrochenen Verlust, den wir erlebt haben. Also ähm, einerseits Kontrolle über unser eigenes Leben in der Pandemie, aber jetzt natürlich noch einmal verstärkt in der Situation, wo uns der Frieden auch... Äh, wo wir den Verlust von Frieden haben und auch nicht wissen, wie es weitergehen wird. Gerade heute war wieder in den Medien zum Teil, also in dem Fall muss ich sagen, in den deutschen Medien die Diskussion äh, Dritter Weltkrieg oder nicht allein dieser Gedanke nimmt natürlich schon äh, ganz, ganz viel von dem Mut, sich politisch zu beteiligen und äh, zu partizip partizipieren, Verzeihung, weg. In solchen Krisenzeiten, erlebt dann ja immer der Freiheitsbegriff so eine Übersteigerung und wird so zum Mythos. Und da sehe ich eigentlich ein Element, wo, und ich hoffe, darüber können wir dann später noch diskutieren, wo wir in der politischen Bildung wirklich ansetzen können, weil ich glaube, dass wir zunächst einmal uns wieder daran erinnern müssen, mit welchen Begriffen leben wir und wie finden wir überhaupt wieder zu einem Konsens bei politischen Begriffen. Und Freiheit ist das so ein ganz schöner Begriff, weil... Unter Freiheit kann sich auch natürlich jeder was vorstellen, aber der Mythos ist meistens, dass sich die Freiheit auf einen selber bezieht. Tatsächlich aber, und da, da gehe ich ganz mit Hannah Arendt d'accord, die, die von einer gesellschaftlichen Verantwortung in der Freiheit gesprochen hat. Und ich denke, die haben wir wirklich. Und ich kann natürlich jetzt allein Skifahren gehen und ich kann allein... Windsurfen gehen und finde das ganz, ganz toll und fühle mich frei. Aber spätestens danach werden die meisten, werden viele Leute zumindest auf Instagram oder sonst wohin ein Foto von dieser Freiheit hinschicken, weil sie das Gefühl haben, naja, irgendwie will ich meine Freiheit teilen. Das heißt, Freiheit, wie viele andere Begriffe, die so rund um die Demokratie völlig selbstverständlich sind, brauchen immer das Miteinander. Ich kann auf einer Insel alleine leben und ich werde, wenn ich halbwegs dafür ausgebildet bin und mich vorbereitet habe, auch überleben. Aber ich werde nicht frei sein, sondern ich werde immer vor allem einsam sein. Frei bin ich wahrscheinlich erst dann, wenn ich wieder zurückkomme. Und ähm, mit diesem Missverständnis, das wir häufig mit den Begriffen haben, wird es natürlich immer schwerer, überhaupt noch miteinander zu reden. Deshalb würde ich ja plädieren für eine politische Bildung, die viel mehr auch noch auf regionaler Ebene sich abspielt. Und ich sage das deshalb, weil ich kürzlich ein Projekt gehabt habe mit einigen Regionen in, in Osttirol, Südtirol und in Oberitalien, Belluno und wir wollten dort eigentlich ein Forschungsprojekt machen zur Meinung der Menschen, zur Demokratie und haben Gruppen zusammengesetzt und sie über Demokratie reden lassen und relativ schnell haben wir festgestellt, das ist nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern vor allem ein Projekt der politischen Bildung. Und das Interessanteste ist, dass die Leute einfach weiter diskutiert haben. Die haben nicht aufgehört zu diskutieren, sie möchten jetzt auch selber solche Veranstaltungen machen. Das heißt, politische Bildung kann manchmal auch jenseits von reinen Seminaren oder Lehrveranstaltungen sein, wenn es darum geht, Menschen wieder mehr zu mehr aus dieser Passivität rauszubringen. Ähm, ich komme auch langsam schon zum, äh, zum Schluss. Ich möchte nur noch äh, zwei Gedanken haben Also das eine, glaube ich, diesen Schatz, den wir mit der Demokratie haben und den wir vielleicht ganz positiv in der politischen Bildung auch nützen können, ist, dass Demokratie ja per se etwas ist, was täglich neu erarbeitet werden muss und nie stehen bleiben wird. Das heißt, das bewegt sich ohnehin als System immer mit uns mit, wenn wir offen genug sind. Und darin, denke ich, haben wir ganz, ganz viel Chancen, wenn wir Demokratie nicht nur als so eine Wohlfühldemokratie, wie man manchmal in Österreich sagt, bezeichnen. Und da würde ich ganz gern noch ein Bild geben, denn ähm, alles, was wir tun, aber vor allem auch, was wir nicht tun, hat ja natürlich Konsequenzen für die Demokratie. Und ich denke da immer ganz gern an einen Hamburger. Wenn Sie mal in einem Fastfood-Lokal, in einem Bekannten einen Hamburger gegessen haben, dann wissen Sie, wie das ist, wenn man den zusammenquetscht, dann springt er irgendwie wieder in die Originalversion zurück. Und das kann man schon mehrere Male machen und nichts passiert. Nur irgendwann gibt auch das Brötchen nach und es bleibt ein Schaden. Und ganz, ganz ähnlich ist es eigentlich auch bei der Demokratie. Sie hält Kritik aus, sie hält aus, dass wir sie quasi betrügen, dass wir uns undemokratisch verhalten, sowohl als Bürger und Bürgerinnen als auch als Politiker und Politikerinnen. Aber äh, irgendwann kann auch die Demokratie oder so zerstört werden, dass es für die Nachgeborenen ganz, ganz schwierig wird. Und ich denke, die große Aufgabe wird dann eigentlich sein und deshalb auch mein Ruf, politische Bildung einfach überall einzusetzen, ähm, zu schauen, dass das nicht passiert, sondern dafür zu sorgen, dass wir wieder mehr verstehen, dass wir ein, und ich habe jetzt öfters wir gesagt, weil ich glaube, dass wir ein wir brauchen und ich weiß, das ist in der Politik das gefährlichste Wort überhaupt, weil es natürlich auch immer wir und die anderen gibt und ein wir dazu tendiert auszuschließen, aber wenn man vielleicht einmal versucht, im wir nicht auszuschließen, sondern wirklich die Menschen, ähm als das nimmt, was ist sinn, auch wenn das manchmal nicht einfach ist, dann tun wir uns leichter in der Demokratie. Und wenn wir uns wieder erinnern an so ganz alte, wunderschöne Worte wie Solidarität und das Geben und Nehmen. Und ich würde da auch, und das mache ich auch, wenn ich politische Bildung irgendwo unterrichte, immer äh, ganz absichtlich, dass ich von Geben zuerst spreche. Weil äh, das, denke ich, zunächst einmal das ist, dass man muss in eine Demokratie immer etwas investieren, bevor man sich zurücklehnen kann und auch die Freiheiten und Rechte, die man dadurch bekommt, genießen kann. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion und zunächst auf Sonjas Replik. Dankeschön. Vielen Dank. Mehr sage so ich jetzt dann nicht, sondern übergebe gleich an dich, Sonja, für deine Ergänzungen, Anmerkungen. Mhm. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Erstmal vielen Dank an dich, Daniela, für den Input und ich glaube, das war ein sehr guter sozusagen Einstieg in unsere Diskussion. Ähm, vielen Dank auch an die Kolleginnen von Conedo für die Organisation dieses Web Talks. Das muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle erwähnen, wie tolle Arbeit ihr da leistet, auch immer mit der Organisation. Ähm, es ist jetzt in dem Sinn keine spontane Replik, muss ich vorausschicken. Ich habe mir jetzt nicht eifrig Notizen gemacht. Ich habe tatsächlich mir ähm, gestern und heute schon ein paar Gedanken gemacht, ähm, was mir wichtig ist, zum Thema Demokratie und, und Bildung ähm, noch zu erwähnen in, im Rahmen dieser Veranstaltung. Ähm, also es ist zu verstehen, jetzt was ich ähm, im Folgenden quasi ausführe, so ein bisschen als Ergänzung oder Vertiefung von dem, was ähm, Daniela jetzt ähm, hier uns quasi erzählt hat und ähm, ich möchte das so ein bisschen als vertiefenden Problem auch nochmal sehen und ähm, vorausschicken auch, dass ich glaube ich es nicht ganz äh, vermeiden kann, so negative Aspekte oder Entwicklungen ähm, von Demokratie ähm, zu erwähnen, ähm, auch die Gefahr hin, dass ich da vielleicht ein bisschen wehleidig klinge, wie Daniela das ähm, vorher ausgedrückt hat. Ich möchte einfach darauf eingehen, auch was diese Solidarität und den Zusammenhalt, äh, den du angesprochen hast, Daniela, was es eigentlich erschwert, ähm, zu einer Solidarität oder zu so einem Zusammenhalt auch zu kommen. Und ähm, meine Brille sozusagen, meine fachliche Brille ist da die politische Erwachsenenbildung. Also ich spreche hier ähm, als politische Erwachsenenbildnerin und sehr wohl auch als Trainerin, die immer wieder mit diesen Fragen ähm, in der Praxis äh, zu tun hat. Zuerst möchte ich ein bisschen eingehen auf die Begriffe Demokratie, Verdrossenheit, Demokratie, Müdigkeit. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir gerade in den letzten Jahren sehr oft und häufig damit konfrontiert waren. Man denkt bei diesen Begriffen zuerst an... Studien an Umfragen, zum Beispiel vom SORA-Demokratie-Monitor äh, gab es immer wieder erschreckende äh, Aussagen, die recht viel Zustimmung erhalten haben, also gerade so Aussagen wie, es sollte einen starken Führer geben, der sich nicht um Parlamente oder Wahlen äh, kümmern muss, das waren Aussagen, die eigentlich äh, immer um die 20 Prozent äh, Zustimmung erhalten haben. Und es gab dann immer einen großen Aufschrei auch, also es war ein großes Entsetzen, irgendwie zu vernehmen, es wurde als Alarmsignal gedeutet und an die politische Bildung wurde eigentlich auch recht schnell appelliert, was kann man tun, wie kann man diese Menschen irgendwie bekehren und sie vom Bösen sozusagen wegbringen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, gerade auch aus Perspektive der politischen Bildung, dass Demokratiemüdigkeit oder sagen wir mal auch solche autoritären Einstellungen nicht nur eine individuelle Frage sind, sondern ganz stark einfach strukturelle Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen haben und was ergibt sich daraus für die politische Bildung, dass eben politische Bildung oder sagen wir mal Erwachsenenbildung, Bildung allgemein auch diese Probleme alleine nicht lösen kann. Ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass antidemokratische, demokratie-skeptische Einstellungen eingebettet sind auch in politische Entwicklungen. Und ich glaube, es ist die zentrale Aufgabe von politischer Bildung, diese Entwicklungen nachzuvollziehen und zu analysieren, um überhaupt verstehen zu können, wie es zu solchen Einstellungen auch in der Bevölkerung kommen kann. Ich möchte ein paar Schlaglichter werfen auf so strukturelle Rahmenbedingungen von Demokratieverdrossenheit oder Demokratiemüdigkeit, die mir sehr, sehr relevant erscheinen. Ähm, Zuerst mal der Wahlausschluss aufgrund der Staatsbürgerschaft. Es gibt immer mehr Menschen ähm, in Österreich, die seit Jahrzehnten, seit Jahren hier leben und mich nicht wählen dürfen und ich würde sagen, dass sich daraus ganz große demokratiepolitische Herausforderungen ergeben. Ähm, Gemeinsam mit der Daniela Ingruber bin ich ähm, im Vorstand der Interessengemeinschaft Politische Bildung und ich möchte hier anmerken erstens mal, dass das eine wichtige Fachgesellschaft ist, wo Sie auch gerne äh, beitreten können, wenn Sie in der politischen Bildung tätig äh, sind und dass diese Interessengemeinschaft Politische Bildung auch ein Positionspapier im Moment ausarbeitet zu eben diesem Wahlausschluss und wie das mit politischer Bildung ähm, eben auch zusammenhängt. Der Wahlausschluss aufgrund der Staatsbürgerschaft ist ein wichtiger Aspekt, aber ähm, auch der Wahlausschluss aufgrund sozialer Ungleichheit. Es ist so, dass immer mehr Arbeiter, Arbeiterinnen, ähm, arme Bevölkerungsgruppen nicht wählen gehen. Das heißt, soziale Ungleichheit führt auch zu einer politischen Ungleichheit. Es kommt also zu einem direkten und indirekten Wahlausschluss, würde ich sagen. Also dass es sozusagen ein, eine wichtige Voraussetzung macht, den Aspekt der Demokratiemüdigkeit ähm, zu verstehen und vielleicht auch strukturell ein bisschen einzubetten, Ja, dass es nicht nur darum geht, ähm, wollen sich einzelne Leute nicht einbringen, sondern sie werden im Moment oder sehr viele werden im Moment auch einfach daran gehindert, äh, ja, mitzubestimmen und sich sich demokratisch sozusagen einzubringen. Dann ist es so, dass es auch in Betrieben einfach eine fehlende Mitbestimmung gibt, dass es an Schulen, an Universitäten auch eine mangelnde Demokratie gibt, würde ich sagen. Also gerade wenn man sich auch jetzt die aktuellen Uni-Besetzungen ansieht, die in Österreich stattfinden, ist eben mangelnde Demokratie, mangelnde Mitbestimmung ein ganz wichtiger Aspekt. Auch in der Erwachsenenbildung, würde ich sagen, ist es sehr wichtig, auch nochmal in den Blick zu nehmen, dass es einen Trend gibt zum lebenslangen Lernen in den EU-Programmen, was ja an sich, wenn man das quasi so verwirklicht, sehr, sehr schön und erstrebenswert auch wäre und eigentlich auch Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnet, Mitgestaltungsmöglichkeiten sozusagen in der eigenen Lernbiografie. Es ist aber wichtig, auch nochmal in den Blick zu nehmen, dass dieses lebenslange Lernen ja eigentlich kein, in es dem demokratisches Konzept von unten ist, was von den Lernenden ausgearbeitet wurde, sondern dass das sehr große Schattenseiten hat, würde ich sagen, nämlich, dass es einen gewissen Druck gibt, auch auf Individuen lebenslang zu lernen und dass es auch Konsequenzen hat, wenn man sich dem verweigert dass wir seit den 90er Jahren beobachten, dass im Bildungsbereich Aspekte wie Vermarktung, Monetarisierung, Profitmaximierung einfach immer wichtiger werden und dass eben Bildung auch immer mehr für den Arbeitsmarkt fit machen soll. Wir sehen also, warum erwähne ich das alles? Wir sehen, dass von Einzelnen eigentlich gelebte Demokratie gefordert wird, gefordert wird, dass sie sich quasi... Ja, immer mehr ähm, auch demokratisch beteiligen und einbringen. In zentralen Lebens- und Arbeitsbereichen wird ihnen aber diese Mitbestimmung eigentlich verwehrt. Ähm, und gerade im Bildungsbereich ist es ähm, eben auch ein, ein, ein Faktum, ähm, dass diese Mitbestimmung ähm, eine große Leerstelle ist, würde ich sagen. Und dass es auch noch immer starke Hierarchien zwischen Lernenden und Lehrenden gibt. Also es ist so ein bisschen die Frage, ähm, ja, oder es ist nachvollziehbar eigentlich, dass Menschen sich vielleicht nicht so stark für die Demokratie auch einsetzen, wie sich das manche Politikerinnen oder Journalistinnen wünschen, wenn sie doch in ihren eigenen ganz zentralen Lebensbereichen mit Demokratie eigentlich sehr wenig auch zu tun haben oder sie Demokratie auch in diesen zentralen Lebens- und Arbeitsfeldern vermissen. Das würde ich gerne mal sozusagen als These hier in den Raum stellen. Dann mein zweiter Aspekt, bevor ich dann ein bisschen noch zu Ableitungen für die politische Bildung komme, ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten, ist die autoritäre Wende. Also Daniela Ingruber hat das ja auch schon angesprochen. Es gibt einfach aktuelle politische Tendenzen, die in eine sehr autoritäre Richtung weisen. Ich erwähne ein paar Aspekte, unter anderem die Machtverschiebung von der Legislative zur Exekutive, die wir vor allem seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009 beobachten können. Damals war es so, dass die Krisenbearbeitung der Europäischen Union zentral getragen wurde von der Troika. Das war eine, eine neu geschaffenes Institution sozusagen oder ein Zusammenschluss von Institutionen aus ähm, Europäischer Zentralbank, Internationalen Währungsfonds, Europäischer Kommission. Und diese Troika hat, ohne eigentlich gewählt, demokratisch legitimiert zu sein, sehr strenge Sparauflagen ähm, gegenüber Griechenland beispielsweise durchgesetzt. Und das war so ein Moment, wo man gesehen hat, es kommt zu einer Machtverschiebung von Legislative zu Exekutive. Ähm, man kann auch über die Pandemieverordnungen diskutieren. Ähm, man kann darüber reden. Was hat eigentlich die Opposition kritisiert? Nämlich, dass Oppositionsparteien sehr oft in diese Pandemieverordnungen noch nicht eingebunden wurden, dass sie sehr kurzfristig auch nur von diesen Plänen ähm, informiert wurden. Und es ist so ein bisschen die Frage, welche Befugnisse kann, soll eine Exekutive eigentlich in Krisen oder auch in einem Ausnahmezustand erhalten? Also das wäre ähm, ein Aspekt von dieser autoritären Wende. Wir sehen seit geraumer Zeit auch äh, massive Angriffe auf den Rechtsstaat, auf die Justiz. Ähm, ganz stark von einer ähm, Kurz-ÖVP auch ähm, befeuert und angetrieben, ähm, falls Sie das Buch noch nicht kennen, von Natascha Strubel, Radikalisierter Konservatismus. Ich lege es Ihnen sehr ans Herzen. Ähm, ans Herz. Es ist, äh, zeigt sehr schön auf, ähm, wie eigentlich so mh, ja, konservative Parteien zunehmend auch rechtspopulistische Strategien übernehmen ähm, und wie staatliche Bereiche auch immer mehr als feindliche Festungen markiert werden. Und so ein antidemokratischer Staatsumbau ist ein wesentliches Merkmal auch von, von dieser autoritären Wende. Daniela hat schon angesprochen, illiberale Demokratien erscheinen mir ganz zentral. Also eine autoritäre Art von repräsentativer Demokratie, in der Politikerinnen ähm, zwar demokratisch legitimiert sind, aber die Bevölkerung eigentlich ähm, ihre Grundrechte nicht, nicht ausüben kann, nicht darf. Also es gibt Wahlen, aber Grundrechte und der Rechtsstaat ähm, werden nicht respektiert. Ungarn, Orban, hat Daniela schon angesprochen, ist sozusagen das Paradebeispiel, wenn man so will, für eine illiberale Demokratie. Es gibt noch weitere internationale Beispiele. Was bedeutet das jetzt für die politische Bildung? Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass es einerseits... Ähm, zu kurz greift, politische Systeme ähm, zu kategorisieren anhand der Gegenüberstellung von Demokratie und Diktatur. Ich glaube, dass die politische Bildung Zwischenformen wie illiberale Demokratie äh, verständlich machen muss, nachvollziehbar machen muss. Und ähm, ein weiterer wichtiger Aspekt, dass eben Demokratieverdrossenheit, Demokratiemüdigkeit nicht nur als individuelles Problem oder vielleicht doch Versagen ähm, gedeutet wird, sondern dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, die strukturellen Voraussetzungen oder strukturellen Rahmenbedingungen von Demokratieverdrossenheit in den Blick zu nehmen. Also ich habe einige Beispiele gegeben, Wahlausschluss, mangelnde Mitbestimmung am Arbeitsplatz im Bildungsbereich, ähm, das einerseits also nicht nur als individuelles ähm, Versagen oder Problem deuten und zweitens auch, den, wenn man so will, staatlichen Aspekt von Demokratieverdrossenheit auch nochmal in den Blick zu nehmen. Ähm, also autoritäre Wende, ähm, ist Demokratieverdrossenheit eigentlich etwas, was sich eben nur auf individueller Ebene abspielt oder ist das nicht auch etwas, was politisch befeuert wird und was quasi auf, auf staatlicher Ebene sich auch gerade ähm, durchsetzt. Und ich glaube, das ist ähm, alles sehr wichtig, wenn man eben über das Verhältnis von Demokratie und Bildung spricht. Danke. Vielen Dank. Und jetzt ist der Raum für die Diskussion, für Fragen, für Anmerkungen eröffnet, die sowohl in den Chat geschrieben werden können, als auch ähm, direkt geäußert. Sonst füge ich vielleicht einmal zum, zum Einleiten, einen kurzen Aspekt äh, hinzu zu den Ausführungen von Sonja. Ähm, ich ich finde diese Betonung, dass Demokratiemüdigkeit eben kein individuelles äh, ein individuelles Versagen äh, gefasst werden kann, ein ganz einen wichtigen Aspekt, und mag so ein bisschen auch die Geschichte meiner Biografie äh, hinzufügen. Ähm, und vielen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, seit ich mich erinnern kann, erlebe ich Demokratie auf dem Rückzug. Also der, der, die Zeit, wo so zum Demokratisierung aller Lebensbereiche auf die Fahnen der politischen Parteien geheftet war, ist ja einfach vorbei. Also so zum Demokratie wird ja unterdessen eher als produktivitätshemmend, als zu langsam, ähm, als nicht krisenfit, als sozusagen alles gefasst. Und insofern, ähm, ist es ja bis zum gewissen Grad gar nicht sozusagen so verwunderlich, dass sozusagen, ähm, Demokratie, also, dass sozusagen Menschen diese Einschätzungen von Seiten der Politik, von Seiten des Journalismus und so weiter teilen. Also, das wollte ich jetzt nur noch sozusagen hinzuzufügen, hinzufügen. Wer stellt die erste Frage, macht die erste Anmerkung? Weil sonst, ähm, genau, es kommt eh ähm, die Mehrheit, Ad Ad Ad Daniela, du hast dich äh, gemeldet. Ich sag, ja, vielleicht... Nur wenn sich gerade genau, niemand meldet, würde ich mich getrauen. Ja. Äh, weil mit, de mit dem letzten Satz, den du gesagt hast, und das bezieht sich dann auch auf das, was Sonja gesagt hat, äh, fällt mir ein, dass ich einen Punkt gar nicht angesprochen habe, nämlich dass das ja die, äh, die Politik an sich oder eigentlich muss man von den Politikern und Politikerinnen reden, weil die Politik gibt es genauso wenig wie die Wirtschaft und so weiter. Ähm, da stecken immer Menschen dahinter, die Interessen und Pläne haben. Und ich halte ja für keinen Zufall, dass aufgehört wurde, von Seiten der Politiker und Politikerinnen den Menschen zuzuhören, weil das Zuhören einfach unbequem ist. Und wenn man zuhört, muss man auch agieren. Und reagieren darauf. Und das hat, glaube ich, auch mit dieser Politikverdrossenheit zu tun. Und wenn ich vielleicht noch etwas zu der äh, Sache, mit äh, die Sonja erwähnt hat, mit der Frage nach dem Führer, den sich die Österreicher wünschen, sagen darf, da ist nämlich ganz was, finde ich, Schlimmes passiert, dass ähm, fast alle Forschungsinstitute inzwischen diese Frage aus den Fragebögen rausgenommen haben, weil das... Ähm, die letzte Zahl, die ich kenne, schon in Richtung 40 Prozent gegangen ist. Und man dann irgendwann beschlossen hat, wir geben diese Frage jetzt gar nicht mehr rein in den Fragebogen, weil, ähm, weil wir als Wissenschaftler keine Antwort mehr darauf haben. Ja? Und das äh, sagt schon auch relativ viel. Danke. Danke. Wir haben jetzt eine Wortmeldung. Elsa Gashi hat sich zu Wort gemeldet. Ich bitte. Ja, hallo. Ähm, ich habe eine Frage schon gestellt in den Chat. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Aber im Grunde geht es mir darum, zu wissen, ob wirklich politische Bildung, und zwar eine echte politische Bildung, angepasst natürlich an das Niveau der Schüler, in den Schulbetrieb äh, eingeführt werden kann. Dass man, ich weiß nicht, einmal, zweimal die Woche ähm, politische Bildung äh, als regelmäßigen Fach wie Mathe und Deutsch einführt. Danke, interessante Frage, die sozusagen einen ganzen Hafen von Problemen, meine Einschätzung nach, auch wird. Aber ich gebe es jetzt einmal sozusagen. Daniela, Sonja, wollt ihr da was dazu sagen? Ja, ich wollte mich melden, aber ich weiß gar nicht, wo ich die Hand heben kann. Das ist was peinlich nach drei, bald drei Jahren Pandemie. Aber ich melde, ich rede jetzt einfach so. Ähm, ja. Also, ich muss vorausschicken. Ich habe das schon vorher angesprochen. Ich komme aus der Erwachsenenbildung, das heißt der Schulbereich jetzt jetzt nicht unbedingt mein, mein, mein Fachgebiet, aber gerade in dieser angesprochenen Interessengemeinschaft politische Bildung haben wir auch die Forderung aufgestellt und das haben wir auch schon. Generationen vor uns getan, also diese Fachgesellschaft gibt es seit 2009. Das ist ein beständiges Thema eigentlich ähm, jetzt in den letzten Jahren gewesen, dass äh, politische Bildung als flächendeckendes äh, Pflichtfach eingeführt wird an den Schulen. Ähm, das ist halt immer wieder so eine Konjunktur, würde ich sagen. Also es gibt immer wieder ähm, anlassbezogen dann äh, Politikerinnen, ähm, verschiedene Organisationen, die sich dem Thema dann auch annehmen, wenn es gerade passt. Aber es gibt keine, soweit ich weiß, jetzt keine ähm, Organisation ähm, oder Akteure, die das ähm, sehr stark ähm, vorantreiben. Ähm es gibt eben einzelne Initiativen und eben unsere Fachgesellschaft zum Beispiel, wir fordern das eben auch schon seit langer Zeit, aber es wird eben immer damit argumentiert, es gibt zu wenig Stunden, wem soll man denn die Stunden wegnehmen? Und das ist halt gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt Ethik, auch als eigenes Fach eingeführt wurde. Natürlich sehr schade, dass eigentlich auch diese Chance jetzt verpasst wurde, politische Bildung als eigenes Fach ähm, da ähm, einzuführen. Und das bei Ethik, aber auch wenn das natürlich ein, eine sinnvolle Sache ist, dass es dieses Fach gibt, würde ich sagen, ähm, ist es natürlich trotzdem schade, dass äh, politische Bildung dann noch immer ein eigenes flächendeckendes Fach ist. Dankeschön. Ich habe gesehen, dass der zweite Frage, ich stehe aber nur eine kurze Frage nach, nämlich die, die mir so erstaunt hat, letztens bei der Enquete von Minister Polaschek, der in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auch sozusagen über Demokratiefeindlichkeit und die verlorene Liebe zur Demokratie der Österreicher und Österreicherinnen klagte und als Strategie dagegen die Vermittlung von Wissen über Demokratie vorschlug. Das erscheint mir im Grunde ein bisschen zu wenig. Insofern ist mir die Frage... Ähm, ob eine, eine fachpolitische Bildung, das sozusagen in zwei Stunden die Woche äh, Wissen über Politik vermittelt, in einem undemokratischen Schulsystem ausreicht. Oder ob es nicht viel mehr sozusagen Räume bräuchte, sich politisch selbst zu betätigen. Ähm, genau. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber deswegen sollte man nicht ähm, aufhören, das, das äh, fachpolitische Bildung zu fordern. Und es ist auch noch mal ganz wichtig, glaube ich, auch, dass man politische Bildung von Demokratievermittlung trennt, eben weil politische Bildung viel mehr ist als nur die Vermittlung eines äh, bestimmten äh, Systems. Ähm, und ich sehe das schon auch, ähm, gerade jetzt auch bei Ministeriumskonferenzen und diversen Publikationen jetzt auch von von politischer Seite und vom Bildungsministerium, das halt sehr gerne ähm, problematisiert wird, ähm, wie es eben mit der Demokratie aussieht und, und eben Demokratievermittlung ähm, gefördert werden soll, aber ähm, fast schon der Politikbegriff da ähm, vermieden wird und man fast irgendwie so den Eindruck hat, dass ähm, Demokratie irgendwie, darauf können sich alle einigen, das ist was Schönes, was Gutes, das ist irgendwie auch ein, eine Art Containerbegriff schon geworden und äh, Politik gilt es eher so zu umschiffen oder politische Bildung ist, ist etwas, was da noch gar nicht mehr ähm, so, so stark gefordert wird. Das ist mir aufgefallen. Johanna Ecker hat sich zu Wort gemeldet. Bitte. Genau. Ja, hallo aus Tirol. Ähm, ich habe eine Frage nochmal an die Daniela Ingruber. Ähm, du hast gesagt, es ist äh, so wichtig, dass politische Bildung regional verortet wird und regionale ähm, ja, nochmal regional umgesetzt wird. Ich lebe in einem zweiten Teil vom Wichthal, also im Stubaital, in der Nähe von Innsbruck und ähm, habe diesen Aspekt total spannend gefunden. Kannst du dann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Ähm, jetzt, Bitte. Würde, ja, mhm. jetzt würde ich gern positive Beispiele nennen. Ich muss zugeben, das ist eher so ein Wunschtraum von <lacht> <Okay. lacht> mir. Mhm weil ichs und wenn du schon sagst aus Tirol, ich bin gerade in Osttirol und äh, da erlebe ich es auch immer wieder, dass, äh, dass einfach in diesen kleinen abgeschiedenen Regionen, die touristisch so wahnsinnig schön sind, dass das mit der Demokratie und das mit den Dorfkaisern echt ein Problem ist äh, und dementsprechend dann auch die politische Bildung einfach nicht, nicht stattfindet. Aber... Ich, grad, äh, ich, ich bin gerade dabei etwas vorzubereiten diesbezüglich wo wir in alle Volksschulen in Tirol gehen für politische Bildung äh, im Moment heißt, äh, ja äh, im Moment habe ich die Zusage weiß nicht ob das dann auch auch wirklich funktionieren wird aber das wäre zum Beispiel so etwas und ich glaube überhaupt dass man mit der politischen Bildung wenn man schon von der Schule, reden in der Volksschule an, anfangen müsste und ich hoffe, da, da wird es auch bald auch von unserer Seite, von der IGPW, eine Initiative geben. Und das andere ist, ähm, Beispiele gibt's also braucht man, glaube ich, für das ähm, Regionale, so indem man nicht unbedingt Seminare veranstaltet, sondern Menschen miteinander vernetzt die dann miteinander reden. Also meine Erfahrung aus diesem immer wieder Leben am Land ist, dass sobald es mir gelingt, Menschen zusammenzubringen an einem Tisch, an einen Ort oder so, dann fangen die Egal, was ich tue, fangen die automatisch an, miteinander äh, darüber zu sprechen, wie sie politische Bildung machen können, wie sie, sich, wie sie äh, politisch partizipieren können, was jeder dem anderen beibringen könnte und wie man sich vernetzt. Das heißt, manchmal braucht man tatsächlich nur Räume zur Verfügung stellen und so, so Gelegenheiten. Und ich glaube, das funktioniert regional auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn ich noch eines hinzufügen darf, und ich glaube, dass politische Bildung auch mit Jungen deutlich nachhaltiger ist, wenn sie mit Problematiken des regionalen, des regionalen Umfelds kombiniert ist. Weil es auch deutlich leichter ist, sie politisch auseinandersetzen oder einen Bezug zur Politik zu bekommen, wenn es mich persönlich betrifft. Direkt persönlich mhm. betrifft. betrifft. Ja. Ähm, ja. Mhm, danke. Silvia Hackl hat sich als nächstes gemeldet und um eine Anmerkung im Chat zu nachher. Bitte. Ja, danke schön. Ähm, ich kann dir ein direktes Beispiel geben. Und zwar bin ich ähm, Innovationshauptplatz Linz. Das ist eine Abteilung vom Magistrat Linz. Den Innovationshauptplatz gibt es seit 2019 äh, auf Initiative von Herrn Bürgermeister. Und das ist eine Bürgerinnenbeteiligungsplattform. Und wir sind seit drei Jahren ähm, offen, wirklich mit der Tür unseres Büros, das ganz niederschwellig nicht direkt im alten Rathaus ist, sondern ums Eck in der Pfarrgasse, wie ein Shop quasi, ähm, stehen wir offen für alle Anliegen aus der Bevölkerung. Und ähm, bei uns funktioniert das tatsächlich sehr gut, genauso wie in äh, Ingrube das gerade gesagt hat, durchs Vernetzen. Also wir schauen, äh, welche Ideen, welche Vorschläge gibt es in der Stadt, bringen die mit den Zuständigen im Magistrat zusammen. Die Bürgerinnen und Bürger können direkt teilhaben, können direkt die Stadt mitgestalten und gerade durchs durchs Vernetzen, durchs sich austauschen, durch zu schauen, was gibt es denn in der Stadt, was gibt es in den Stadtteilen, ähm, wo sind denn die Bedürfnisse der Menschen, was können wir im Kleinen irgendwo anfangen und dann über das ganze Stadtgebiet quasi ausdehnen. Ähm, so funktioniert unsere Arbeit und ähm, wir haben gerade heute wieder einen Austausch gehabt mit Herrn Bürgermeister, wo auch eine Anfrage aus einer Schule gekommen ist, die Kinder wünschen sich einen Kinderbürgermeister oder eine Kinderbürgermeisterin. Also da ist ähm, der Wunsch Tatsächlich aus den Schulen schon da, und wir werden auch nächstes Jahr ähm, direkt in die Schulen gehen, unsere Plattform nochmal vorstellen, weil ich muss ehrlich sagen, es ist immer noch zu wenig bekannt, dass es das gibt in Linz, dass die Leute tatsächlich aktiv mitgestalten können, ohne bürokratische Hürden. Und ähm, da machen wir uns natürlich gerade im äh, Hinblick auf die Schulen weiter auf. Wir sind auch immer mit einer interaktiven Mitmachaktion mit der Tour der Linz Innovation draußen in den Stadtteilen, direkt vor Ort, nicht nur im Zentrum, nicht nur beim Rathaus, nicht nur dort, wo quasi die Innovation in der Stadt passiert, sondern tragen das auch direkt draußen und, und schaffen niederschwelligen Zugang. Also es funktioniert bei uns sehr gut, ähm, aber eben auch abgegrenzt auf die Stadt Linz, weil man so auch einfach das besser bündeln kann. Also ist jetzt Eben keine Region, aber wir, wir betreiben das auch in unserer Region, quasi im Stadtgebiet Linz. Genau. Vielen Dank, ich werde immer mal anschauen kommen, Als ex winzer ist natürlich das einfacher als für andere. Jederzeit ähm. gerne, bei uns, wie gesagt, die Tür steht offen, <lacht> wir sind immer im Austausch. Genau. Super, vielen Dank für den Beitrag. Ähm, ich habe jetzt noch zwei ergänzende Anmerkungen, durch eine Frage, äh, die erste von Gina Doppelhofer. Ihn nach, der, nach dem Methodenset im Prinzip fragt und sagt, ich glaube nicht, also sie glaubt nicht, dass äh, nur bei Jüngeren das Interesse besteht, wie man erreicht man Erwachsene und dann eben bezogen auf die Methoden, äh, dass im Social Media nicht das äh, ideale Medium für Diskurs und vielleicht auch für demokratischen Diskurs sind und äh, Martin Peer, der sozusagen Wobei da ich jetzt ja Lust hat, fast nachzufragen, was ist klassische politische Bildung, ob klassische politische Bildung in Zeiten der Klimakrise noch aktuell ist. Aber als Einladung zu diesen beiden Anmerkungen Stellung zu nehmen, Anmerkungen zu machen, wer immer möchte. Ja gerne, hallo. Die Gina Doppelhofer. Ich, äh, ich finde die Diskussion und das Thema insofern sehr spannend. Ich bin einerseits... Äh, Berufs- und Bildungsberaterin und Deutschpädagogin, also ich habe einige Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung, bin aber gleichzeitig Gemeinderätin und äh, ich sehe auch, dass das Desinteresse für politische Bildung bei Jüngeren da ist. Ich glaube aber auch, dass man eben die Eltern erreichen müsste. Ich glaube auch, dass Menschen immer eine rasche Lösung suchen und sehr oft auch nicht mit Veränderungen umgehen können. Deshalb vielleicht auch dieser besonders negative Aspekt, der also wirklich erschreckend ist, dass so also an die 40 Prozent sich eine Führungspersönlichkeit wünschen. Allerdings diese Veränderungen verunsichern diese Menschen ganz stark. Das ist auch das, wie ich das erlebt habe in den letzten drei Jahren. Ich glaube eben auch, dass man in der Erwachsenenbildung mehr politische Bildung braucht. Ja. Nicht jeder ist Vertreter des lebenslangen Lernens, leider Gottes auch. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Kontext man lebt oder wie man auch sozialisiert worden ist. Die Frage ist, wie erreicht man diese Menschen? Es fehlt auch insgesamt der persönliche Diskurs eben zu politischen Themen. Und ich glaube eben, dass die Kommunikation über, Sozial, über Social Media natürlich nicht ideal ist. Dürfte ich da gleich darauf antworten, weil das äh, finde ich total spannend und ist auch ein Thema, äh, über das ich viel nachdenke. Also ich erfahre ja immer wieder, dass junge Menschen nicht politisch desinteressiert sind, sondern nur, dass sie sich eine andere Politik wünschen. Äh, und dass sie vielleicht politisch einfach anders denken, als man es sonst im ähm, in, in der Politik gewohnt ist, dass auch relativ wenige leider in die Politik wollen, äh, sondern eher in kleinen Gruppen oder so etwas machen. Dass, ähm, das heißt, da bin ich ja nicht hoffnungslos, dass man die nicht alle gewinnen kann. Aber ich mache mir eben auch inzwischen große Sorgen um die Erwachsenen, aber mhm. da lasse ich besser die Sonja antworten, wie kommt aus der Erwachsenenbildung. Äh, Wenn es um Social Media geht, dann glaube ich, dass man... Äh, die Social Media vielleicht schon auch nützen kann, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt, als uns auch mit diesen auseinanderzusetzen. Ähm, nur müsste man versuchen, die positiven Berichte, die nicht manipulativ und nicht propagandistisch sind, so zu gestalten, dass sie genauso interessant sind wie die äh, Propaganda. Und ich glaube, an dem scheitern wir ganz häufig, dass wir ähm, versuchen, so gut und so korrekt zu sein, dass wir äh, vergessen, dass, ähm, dass manchmal, und da denke ich jetzt gerade an, an Bertolt Brecht, weil wir im Vorgespräch von Bertolt Brecht gesprochen haben, ähm, der immer gesagt hat, ähm, dass das Politik oder Erziehung auch immer unterhaltsam sein muss. Und ich glaube, wir müssen da manchmal unterhaltsamer sein, auch wenn wir Menschen in ähm, also politisch bilden wollen. Ja, das regelt die jungen Leute ne? in er Also die jungen Leute brauchen immer den Fun Faktor, sagt man ne in der heutigen Zeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, dass ja. das für den Erwachsenen nicht unbedingt so der Fall ist. Okay. Ja, weil inzwischen geht ja die Kindheit bis man 50 ist und insofern, oh. <lacht> glaube ich, äh, be betrifft das schon, schon auch mehr. Also ich glaube, dass man mit dem Fun-Faktor inzwischen wirklich viele äh, gewinnen kann und ich meine aber mit dem Fun-Faktor jetzt nicht, dass es deshalb oberflächlich werden soll, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe eine kurze äh, Zusatzanmerkung. Äh, unterhaltsam kann natürlich auch heißen, nicht so langweilig, dass man schon einschläft dabei. Also so zur so, Politik soll er mitreißend sein. Und so manche redet da fällt mir noch zwei Minuten die Augen zu, obwohl ich sozusagen ohne, ich bin an Politik interessiert, weil wenn eh nichts gesagt wird, braucht man im Grunde nicht zuhören. Äh, die Sonja, Bauer, als nächste. Ja, zu der Frage, wie man Erwachsene erreicht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ähm, sehr viele Organisationen beschäftigt. Also wir haben als österreichische Gesellschaft für politische Bildung ja auch diese, äh, diesen Geschäftsbereich der Projektförderung und bekommen da ähm, recht eindrücklich mit auch, ähm, was so die Herausforderungen sind auch für, für Projekteinreicherinnen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, auch seit der Pandemie noch mal verschärft hat. Also wie ähm, gelangt man zu oder ja, zu den Teilnehmerinnen? Wie bekommt man Teilnehmerinnen? Wir haben gerade am Anfang der Pandemie gesehen, dass es ja eigentlich so einen Boom auch gab an Online-Veranstaltungen und auf einmal hatten viele Leute Zeit oder Lust auch ähm, an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Und jetzt ist eigentlich seit einigen Monaten so ein, ein Knick irgendwie zu erkennen dass man nicht ganz wieder zurückfindet in diese ähm, Vor-Pandemie-Realität. Ähm, Und ich habe da keine abschließende Antwort darauf. Ich glaube, ähm, oder was wir auch sehen im, im, im Rahmen der Projektförderung ein, ein wesentlicher Aspekt ist es, ähm, lokal verankert zu sein. Das heißt, dass Organisationen ähm, ein gewisses Standing auch haben in, in Communities, in bestimmten Gemeinden. Also dass man vielleicht auch, Räume nutzt, die sonst nicht für politische Bildung genutzt werden, sei es jetzt ähm, Büchereien, sei es irgendwie Gemeindezentren, also dass man vielleicht ähm, versuchen kann, Synergien ähm, auch zu schaffen mit, mit bestimmten Organisationen, die jetzt eigentlich in der politischen Bildung jetzt gar nicht so die großen Akteure sind. Das wäre vielleicht, vielleicht eine Möglichkeit und gleichzeitig ähm, sehe ich auch, dass das schon sehr viele Organisationen ganz toll ähm, umsetzen und ähm, ja, und, und das auch versuchen. Und dann würde mich jetzt noch wirklich interessieren, das zur klassischen politischen Bildung und zur Klimakrise, was damit gemeint ist, weil darauf, äh, darüber würde ich auch gern noch diskutieren. Ähm, okay, sehr gut, der Fragesteller hat sich schon gleich zu Wort gemeldet. Vielleicht können Sie das präzisieren, danke. Der für den Martin vorziehen, Silvia Hackl, dass er mehr oder weniger, der wäre jetzt da gerade so schön neben der Sonja gesessen bei meinem Bild. Äh, Martin, vielleicht magst du äh, gleich darauf äh ergänzend antworten, oder? Na, und der klassische politische Bildung ist vielleicht nicht sehr glücklich gewählt, meine ich schon eigentlich alle Formen äh, der, im engen, im, ja, im engen Sinn politischen Bildung, aber nicht nur Institutionenkunde, sondern auch ähm, Maßnahmen, äh, Sachen, die für die Partizipation anregen, auch Aktionen im öffentlichen Raum. Also alles das, was aber doch immer eher auf das sozusagen Bewusstseinsbildung geht und die Menschen die sich vor allem für Klima, äh, oder im Bereich Klimakrise, Klimawandel engagieren, ja, eigentlich sagen, Bewusstseinsbildung reicht eigentlich. Das Bewusstsein haben wir jetzt langsam alle. Wir müssen endlich zu Taten schreiten. Und deswegen ein bisschen die Frage, ob die politische Bildung nicht, wie wir sie verstehen oder wie ich sie verstehe, sehr wohl auch innovativ und so weiter, aber doch immer, wir sollen sagen, halt eben im Bereich Sprechen, Sensibilisierung bleibt. Und eigentlich nicht auf die dringliche Anforderung oder eine, eine Antwort oder eine äh, wirklich ins Handeln kommt, wie die äh, Leute aus der Klimakrise sagen. Ja, das ist, war meine Anmerkung, ja. Da passt eine sehr gute Anmerkung aus dem Chat von der Jana Ecker dazu, die eben auffordert, dass es eben die globale Dimension der äh, politischen Bildung sozusagen im Auge zu behalten gilt, UNESCO-Konzepte und so weiter. Silvia Hackl. Ja, danke. Ich wollte noch mal kurz ähm, zu den Vorrednerinnen anknüpfen und das auch unterstreichen ähm, zum Thema Social Media. Ich komme ursprünglich aus der Werbung und aus dem Marketing, habe natürlich auch bei uns die Social Media Agenten und ähm, möchte nicht sagen, jetzt die Leute wollen unterhalten werden. Die Leute wollen emotional berührt werden und sie sind emotional berührt, wenn sie es direkt betrifft wenn es direkt im eigenen Umfeld ist äh, und wenn es direkt auch den Raum haben und die Möglichkeit, mitzureden, mitzubestimmen. Also mit ähm, und die Erfahrung haben wir gemacht, dass es natürlich notwendig ist, Social Media Kanäle auch zu bedienen, aber nicht der einzige Weg sein kann, weil es auch, gerade wenn man jetzt die breite Bevölkerung anschaut, Gruppen gibt, die das nicht nutzen, die das nutz nicht nutzen können. Ähm, also wir haben ganz, ganz viele Veranstaltungen, wo wir tatsächlich eben vor Ort sind, die Menschen direkt treffen, in direkten Austausch kommen. Ähm, also es geht immer nur beides: klassische Medienarbeit, Social Media, eigene Plattform, eigene Kanäle und den direkten Austausch vor Ort. Und gerade auch die, die Themen ähm, Klimawandel, Klimaschutz, das sind alles Themen, die zwar kompliziert sind. Oder eben schwierig, wo es keine einfache Lösung gibt. Aber die Leute machen sich Gedanken darüber. Auch junge Leute machen sich Gedanken darüber. Und da haben wir auch sehr viele Projekte, wo wir die Menschen einladen und das auch wirklich ernst nehmen und hören. Wir haben zum Beispiel bei uns, gleich neben unserem Büro, ein, kleinen, ein kleines Minimuseum, museum den Klimaerlebnisraum. Da haben wir einfach Zahlen aus der Stadt ähm, sichtbar gemacht, mit interaktiven Stationen, wo die Leute sich selbst informieren können, ausprobieren können. Da gibt es einen kleinen Klimatanz, wo die Kinder liebend gern da vor der äh, Kinetikkamera tanzen und quasi das Spüren am eigenen Körper. Was heißt denn das, wenn sich jetzt das Klima um so und so viel Grad erwärmt? Also diese Bewusstseinsbildung spielerisch mit einem emotionalen Moment verknüpfen, das ist das, was Unterhaltung ausmacht. Und dann setzen sie die Leute ganz anders damit auseinander und kommen ins Gespräch. Also ich kann das alles unterstreichen, was vorher genannt worden ist. Dass man offen bleibt, dass man ins Gespräch kommt, dass man Räume schafft. Das ist das Wichtigste und dass man einen einfachen Zugang schafft. Danke sehr. Im Chat habe ich jetzt eine Nachfrage an die Johanna Ecker, ob sie mehr zu Global Citizen Education sagen könnte. Da kann man, gleich, da kann man auch Nein dazu sagen, wenn es nicht gewünscht nee, ist, aber so zu, uns wollen. <lacht> Das freut mich sehr, das Interesse. Ähm, genau, also Global Citizenship Education ist ein Konzept, das ich einem, ähm, aus dem globalen Lernen eigentlich auch entwickelt habe. Ähm, so in den 90er Jahren ist globales Lernen im Sinne der Friedenspädagogik ja, und aus der interkulturellen ähm, Pädagogik, Pädagogik und so weiter entstanden. Und in den letzten Jahrzehnt oder im letzten Jahrzehnt vielleicht kann man so sagen und vor allen Dingen seit ähm, der Verankerung bei den Sustainable Development Goals ist Global Citizenship Education ähm, normal mehr in also in der politischen Bildung aber auch eben auf anderer Ebene wird es diskutiert und es geht vor allen Dingen darum zu schauen und da sind wir wieder bei dem was die Silvia Hackl auch gesagt hat ähm, die heraus also globale regionale Lösungen für globale Herausforderungen zu finden, eben gerade zum Thema Klimaschutz, sich Teil von was großem Ganzen zu verstehen, ähm, über die eigene Rolle als ähm, Citizen äh, nachzudenken. Es geht ein bisschen weg von diesem Reduzieren, also wir können nur dann die Welt retten, wenn wir Konsumentinnen sind, was bei diesen Workshops früher vom globalen Lernen oft so ein bisschen die einfachere Lösung ist. Und ähm, eben, wir sind nicht nur Konsumentinnen, sondern auch Bürgerinnen. Und ähm, genau, und da gibt es ganz tolle Literatur zu diesem Thema, auch wie man Menschen da ähm, sozusagen über diese Fragen nachdenken lassen kann. Und es gedacht auch zum, vom Wissen zum Tun. Also auch zu schauen, wie kann jetzt junge Menschen, ähm, Kinder, aber auch in der Erwachsenenbildung, ähm, dazu motivieren, dass sie sich... Ähm, dass sie sich eben ähm, über die Nationalstaaten hinaus an einer politischen Bildung interessieren. Ähm, viel wird da von der UNESCO auch weiter äh, vorangetrieben. Ähm, in ähm, der Werner Wintersteiner und die Heidi Grobauer haben da ganz einen tollen Einführungs-, äh, ein kleines Einführungsbuch dazu gestaltet. Kann mir gerne einen Chat dann geben. Und ihr unterrichtet eben auf der Uni und an der Pädagogischen Hochschule. Genau. Ich darf auch ergänzen, es eine Ausgabe des Magazins Erwachsene Bildung. Genau. Werbung, Werbung für die eigene Zeitschrift ist ja immer genau. was ganz was Schönes. Die Nummer 42, unter anderem von der mhm. Heidi Grobauer betreut, genau. hat sie der Global Citizenship äh, Education gewidmet. Also, wer da nachlesen mag, äh, Super. kann das machen. Genau. Vielen Dank. Danke. Wer möchte noch Perspektiven einbringen? Zwei. Ähm, der Manfred Zeller war nun nicht am Wort, darum kriegt das zuerst. Bitte. Ja, danke. Ich würde gerne äh, was nachfragen und zwar, äh, die Sonja hat was gesagt von der ähm, quasi Wahlausschluss oder so äh, aus, aus sozialen Gründen. Oder das würde mich gerne näher interessieren. Ich bin an sich, ich komme aus der katholischen Erwachsenenbildung, also sehr allgemeine Basis Erwachsenenbildung, würde ich mal sagen. Und ob es da. Äh, Ansatzpunkte gibt, wo wir was tun können. Weil bei der Staatsbürgerschaft können wir prinzipiell nichts tun. Sonja, du hast dich sowieso zu Wort gemeldet und jetzt, Entschuldigung. Ich wollte noch gedacht. ein paar andere Dinge sagen, ich kann gerne mal darauf ähm, eingehen, nämlich ähm, kann ich das sehr empfehlen. Ähm, Armin Schäfer, das ist ein, äh, ich glaube, Politikwissenschaftler, hat ein Buch eben über diesen Zusammenhang von ähm, politischer und sozialer Ungleichheit geschrieben, der Verlust politischer Gleichheit. Ich kann es dann auch noch in den Chat stellen. Oder das macht wer andere. Ähm, ich habe das ähm, vorgestellt. Wir haben von der ÖGPB ein Veranstaltungsformat, das heißt das politisch-literarische Quartett, wo politische Bücher vorgestellt werden. Und davon gibt es auf unserer Website, ähm, ich kann das dann auch alles noch in den Chat stellen, gibt es Aufzeichnungen ähm, von diesen Buchvorstellungen. Und ich denke, von dieser Buchvorstellung ähm, gibt es eben auch, auch eine Aufzeichnung und ein Handout. Das war für, für mich sehr erhellend, ähm, also über diesen Zusammenhang zu lesen. Er ist zwar ein, ein deutscher äh, Politikwissenschaftler, aber... Ähm, thematisiert sehr viele Punkte, die auch für den österreichischen Kontext sehr relevant sind. Ähm, Genauer inhaltlich ähm, müsste ich mich ehrlich gesagt noch mal einlesen. Also er bringt sehr viele Zahlen, er bringt aber auch ähm, eine Analyse, wie es eigentlich dazu gekommen ist auch, dass ähm, sozial benachteiligte ähm, Bevölkerungsgruppen auch nicht mehr ähm, sich so sehr demokratisch einbringen und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, ist, dass ähm, diese fehlende Beteiligung bei Wahlen ähm, auch Auswirkungen hat auf andere politische Beteiligungsformen. oder? Weil Man könnte ja dann sagen, na gut, diese Menschen, die, die bringen sich dann nicht mehr bei Wahlen ein oder ähm, gehen einfach nicht mehr zur Urne. Aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, sich politisch ähm, einzubringen, wie, wie sich Volksbegehren oder man geht auf eine Demonstration, man verfasst einen wütenden Brief an einen Minister oder eine Ministerin. Etc. Und äh, er macht eben sehr schön deutlich, dass eben äh, das breiter zu sehen ist, also dass es nicht nur unmittelbar Auswirkungen hat ähm, auf eben Wahlen, sondern auf politische Beteiligung insgesamt und beleuchtet einfach auch so ein bisschen die, die Ursachen und Gründe von dieser Entwicklung, ähm, unterlegt das sehr schön auch mit Zahlen. Also das kann ich empfehlen. Tamara Es hat auch ähm, viel zu diesem Zusammenhang noch gearbeitet und geforscht, kennen vielleicht einige von Ihnen auch. Ähm, ja, also das so viel. Machen. Darf mir ganz eine kurze Ergänzung erlauben? Äh, nämlich auch mhm. ein Buch oder sozusagen eine Expertenempfehlung. Michael Hartmann, ein deutscher Elitesoziologe, hat einen ganz viel Zusammenhang der sozusagen Rückkehr der Politik zur Elitenveranstaltung, die die Tendenz hat, ähm, mehr oder weniger auch durch das Nicht-Betroffensein, durch den Fokus der Politik auf solche Sachen zu legen, die dann eine breite äh, sozusagen Bevölkerungsschichten das Interesse nimmt oder sozusagen gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, sie in engeren Sinne partipolitisch zu betätigen. Aber du wolltest nur Sonja, ich gebe dir das Wort zurück. Nein, ich, eh ich rede eh schon so viel, ich kann. Nein, ich kann noch später noch mal was es sagen. Es ist aber gerade niemand in der, äh, sozusagen, es ist niemand angestellt, also du könntest weiter. Na gut, dann wollte ich etwas zu diesem äh, Unterhaltungsaspekt noch sagen, weil ich für mich ist es schon noch, noch wichtig zu betonen, dass auch politische Bildung oder Bildung an sich nicht nur immer Spaß machen muss oder immer äh, Unterhaltung sein muss. Ich glaube, Bildung ist ganz im Gegensatz dazu eigentlich sehr harte Arbeit und man sollte das auch nicht unterschätzen, dass Reflexionsprozesse, Denkanstöße, was das mit dem Gehirn macht und eigentlich auch mit dem, mit dem ganzen Körper ist etwas, sehr, sehr ähm, eigentlich anstrengendes und kann oft mühselig sein. Und ich glaube, man sollte sich dem auch irgendwie bewusst sein, um sich einfach genug Zeit zu nehmen, genug Raum auch für ähm, Bildungsveranstaltungen. Und ähm, ja, ich wollte nur, weil jetzt so viel darüber geredet wurde, dass eben Bildung immer Spaß machen sollte und auch, auch immer unterhaltsam vermittelt werden soll, glaube ich, ähm, ist es auch noch mal wichtig zu sagen, dass eben Bildungsprozesse für mich zumindest ähm, eigentlich etwas ähm, sehr körperlich und geistig auch anstrengendes sind. Das ist mir noch, noch dazu eingefallen. Und zu der Sache mit der Klimakrise, ähm, das wäre nochmal ein, ein eigener, größerer Punkt. Ich glaube nicht, dass politische Bildung durch die Klimakrise weniger wichtig wird oder die klassische politische Bildung, weil ähm, eine Funktion von politischer Bildung ist ja eben gerade auch Ermächtigung zu ähm, sagen wir mal, politischen Handlungen. Es ist ja nicht nur Sensibilisierung oder Bewusstseinsbildung, sondern sehr wohl auch ähm, eine Form von Ermächtigung, sich auch politisch einzubringen und zu beteiligen. Insofern, glaube ich, passt das auch in Zeiten der Klimakrise. Danke sehr. Daniela? Ja, ich muss da jetzt natürlich noch einmal auf die Sonja antworten, <lacht> wegen, dem, äh, wegen dem Spaß machen. Also ich würde nie meinen, dass... Ähm dass politische Bildung nicht auch anstrengend ist, wehtut und so weiter, wie Bildung prinzipiell anstrengend sein kann. Aber wenn ich in meiner eigenen Ausbildung daran denke oder auch jetzt, wenn ich mich mit etwas beschäftige, sind fast immer diese äh, Themen oder diese Seminare, die so anstrengend sind, dass ich dann eigentlich eine Woche danach Urlaub brauche, das sind die, die am wertvollsten sind und nachträglich gesehen am meisten Spaß machen. Ich glaube, was, was ich eher früher gemeint habe mit dem ähm, ja relativ... Unangenehmen Wort, fun Factor ist, äh, wie kriegt man in den Social Media manchmal Leute dazu, dass sie überhaupt äh, hinhören. ja? Und dann muss man sowieso ernsthaft arbeiten. Also das soll jetzt überhaupt nichts davon wegnehmen, dass äh, politische Bildung äh, immer was Ernsthaftes bleiben wird. Aber sie kann auch Freude machen. Gut, ich wirf zwischendurch einen Blick auf die Uhr. Wir gehen eher schon in die letzte Runde. Also insofern eine letzte Einladung. Noch zu Anmerkungen, Fragen, Beispielen, Beiträgen? Ich lese gerade einen Chat. Wien hat viele Möglichkeiten, am Land ist es schwieriger, Bildung zu, zu, zu, zu finden für politische Bildung in der Erwachsenenbildung. Da knüpfe ich vielleicht noch mal kurz an und wird dann eh schon in der Tendenz an euch bei mir auf eine Schlusseinschätzung zurückgeben. Das stimmt natürlich, dass es in Wien leichter ist, sondern er wird mir wahrscheinlich zustimmen, wobei... So viele Fördermöglichkeiten für politische Bildung gibt es in Österreich ja gar nicht. Da sticht das Angebot der österreichischen Gesellschaft für politische Bildung deutlich heraus. Und ich darf nur mal sozusagen auf diese Enquete des Ministers Bolaschek vereinigen. Wochen verweisen, der sie eben auch sozusagen im Grunde beklagt hat, dass es so wenig Angebote für politische Bildung gibt, wo man dann ganz schlicht und ergreifend antworten kann, ja, in den letzten Jahrzehnte kann ich mir eigentlich nur an Förderschwerpunkte für Employability, Entrepreneurship, wirtschaftlich verwertbare Bildung und so weiter erinnern. Und es wird auch für sozusagen gemeinnützige erwachsene Bildungsinstitute wie die Volkshochschule und andere zunehmend schwierige Angebote zur politischen Bildung und dann extremen Kosten und Sozusagen zumindest schwarzen Nulldruck anzubieten. Es ist auch nicht ganz so leicht. Ähm, aber was bedeutet das für die politische Bildung? Ich gebe jetzt vielleicht schon einmal an euch beide zurück, um sozusagen so etwas wie einen Ausblick, ähm, Einschätzungen aus der Sicht von politischen Bildnerinnen. Magst du zuerst, Sonja? Ja, ich halte mich kurz, weil ich habe eh schon so viel gesagt, habe ich den Eindruck. Ähm Vielleicht nochmal, was ich jetzt irgendwie so mitnehme aus, aus der Veranstaltung oder was mir nochmal wichtig wäre, ähm, was ich auch mit meinem Input überhaupt nicht sagen wollte, ist, dass ähm, die politischen Bildungsanstrengungen oder Bestrebungen von, von ganz vielen Organisationen und, und Einzelpersonen nicht äh, sehr wertvoll sind und auch ähm, eigentlich de, die Förderung auch von Demokratie und ähm, unter diesen Vorzeichen auch, unter denen wir jetzt im Moment gerade werkeln und tun, ähm, eben das ist alles, alles äh, würde ich sagen, sehr wichtig und wertvoll und, und sollte nicht unterschätzt werden. Und gleichzeitig war es mir einfach wichtig, nochmal herauszustreichen, dass es eben vielleicht doch nicht nur eine Bildungsfrage ist, sondern eine, eine politische eine gesellschaftspolitische und dass eben die strukturellen Rahmenbedingungen ähm, nicht aus dem Blick geraten sollen, wenn man eben ähm, einfach nach mehr ähm, politischer Bildung oder auch ähm, sozusagen äh, Demokratieförderung ruft und dabei eben die Verantwortung, eigentlich auf das Individuum, Individuum versucht, ähm, dabei irgendwie auch ein bisschen abzuwälzen. Also das war mir einfach wichtig, diesen Blick ein bisschen zu erweitern und äh, dabei gleichzeitig auch ähm, natürlich zu betonen, dass ähm, politische Bildungsanstrengungen sehr wertvoll und wichtig sind und ja, Danke kritisch, das, kritisch pessimistisch in der Analyse, optimistisch im Tun. Ähm, eine, eine Einstellung einer politischen Bildnerin, äh, Daniela. Äh, ja, da bin ich da jetzt ganz dankbar, Sonja, äh, dass du das mit dem, dem Ball zurückgeben an die Politik auch äh, gesagt hast, weil ich sehe das auch als äh, tatsächliche Herausforderung, dass immer wieder so getan wird, als, als gäbe es eh ein paar Gute und brave NGOs und andere Einrichtungen, die sich um all das kümmern, während dann die Politik einfach ihre Dinge runterspielen kann. Und so kann es natürlich nicht sein. Also ähm, ich habe zwar die Tendenz dazu aufzurufen, dass wir für die Demokratie alle zuständig sind und daran glaube ich auch ganz, ganz fest. Aber das heißt nicht, dass äh, das nicht trotzdem der, der Ball auch und nicht nur bei der Finanzierung, sondern bei auch dem, wie man die Menschen zur Politik bringt oder eigentlich zur Demokratie bringt äh, oder sie da an der Stange hält, äh, dass das natürlich auch eine politische Aufgabe ist. Und es ist ja heute schon einmal früher erwähnt worden, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass manche Dinge, verabsäumt werden. Und ich denke schon, dass es für die für Politiker und Politikerinnen manchmal ganz, ganz praktisch ist, wenn die Bevölkerung sowieso schon eine gewisse Meinung hat, weil man da ähm, dann einfach weniger Handlungsbedarf hat, was zu tun. Also gerade wenn wir an Geflüchtete denken, wenn eh die Bevölkerung so kritisch ist, dann klären wir sie nicht auf, sondern ähm, sorgen dafür, dass die Meinung so bleibt. Und das ist auch bei anderen Themen so. Äh, ich fürchte, das geht auch immer wieder darum, wenn ähm, die Situation von Frauen oder die Situation von äh, queeren Personen, äh, da verlässt man sich viel zu sehr darauf, dass die Bevölkerung eh irgendwas tut. Und ich glaube, äh, insofern müssen wir als Bildnerinnen auch immer wieder mal den Ball zurück an die Politik geben. Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Ich habe versprochen, der Bianca spätestens um 17.20 Uhr zurückzugeben. Das halte ich jetzt hiermit ein. Bedanke mich aber schon zuvor an die rege Beteiligung und Diskussion. Hat mir sehr gefreut, dass so viele dabei sind, dabei waren. Danke an die Inputgeberinnen, danke an alle. Bianca, ich gebe zurück an dich. Danke, Stefan. Ja, danke an, an, an euch drei auch für Stefan für die Moderation. Daniela Ingrob und Sonja Luxig für die, für die Inputs und, und auch allen Teilnehmenden für die regen Diskussionen. Ähm, ich versuche es einfach nur ein Stück abzurunden, inhaltlich. Also wir, wir haben jetzt über, ja, über die hohen bzw. sogar überhöhten Erwartungen an die Demokratie einiges gehört, ähm, bei gleichzeitig recht geringem Interesse sich einzubringen. Und solche Erwartungen können einfach nur enttäuscht werden, was äh, sozusagen zu einer, einer Art von Dystopie, von Hoffnungslosigkeit ähm, dem Gefühl von Hoffnungslosigkeit äh, geführt und das System Demokratie äh, ernsthaft bedroht. Ähm, mit äh, so einer Luxix-Replik äh, Re an, an, dem, an dem Input von Daniela Ingruber, ähm, nämlich über die Faktoren und Gründe für die Demokratiemütigkeit, äh, genannt wurde der Wahlausschluss, ähm, mangelnde Mitbestimmung in zentralen Lebenslagen und auch die autoritäre Wende. Und wir haben dann sehr, sehr spannende Fragen diskutiert, wie inwiefern kann man Social Media für politische Bildung nutzen, wie kann man Erwachsene erreichen für die politische Bildung, ähm, wie kann man politische Bildung in Schulen fix verankern und ähm, wie kann man sie in die Regionen bringen. Also das waren jetzt nur ein paar ein paar Aspekte inhaltlicher Natur. Ähm, ja, ich darf auch noch äh, organisatorisch äh, ein, ein wenig was ansagen und zwar, wir senden Ihnen ähm, voraussichtlich morgen im Laufe des Tages eine E-Mail mit einem Link zur Teilnahmebestätigung. Ähm, die Aufzeichnung des Web Talks finden Sie so in etwa in nächste Woche voraussichtlich auf erwachsenenbildung.at. Um, und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch uh, Feedback geben zu diesem Webtalk. Die Karin genau postet schon den, den Link uh, im Chat zur, zur, zum Feedback-Fragebogen. Uh, und um die nächsten Webinartermine, wenn Sie wieder interessiert sind, uh, an einem Webinar von Erwachsenenbildung.at bzw. von Conair organisiert teilzunehmen, uh, Sie erfahren die Termine, wenn Sie den Newsletter von Erwachsenenbildung.at abonnieren. Also die nächsten Termine stehen jetzt noch nicht ganz genau fest, um, aber über den Newsletter werden sie uh, zeitgerecht verbreitet. Ja, damit bleibt mir nur zu danken noch einmal, Stefan, uh, Sonja, Daniela. Vielen Dank. Es war es war eine sehr spannende Veranstaltung auch Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Danke für die, für die rege Diskussion, danke für die für die Fragen, für die für das, was Sie auch äh, erzählt und berichtet haben. Ich hoffe, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bei einem Webtalk. Vielen Dank.